Auch online spielst du Bullion Bars auf drei Walzen mit bis zu 20 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes und die Anzahl der Gewinnlinien. Bei Star Games kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochspielen. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf casinoverdiener.com.